in dieses Caribbean. Ansonsten yeah. hätte ich noch Lipton Ice Tea im Angebot, Pfirsich aber nur. Ja, Pfirsich ist doch das Beste. Ja, oder? Ich haben ja. nichts anderes. Pfirsich. Der, der trinkt den Zitrone? <lacht> Bei Zitrone <lacht> trinke ich wirklich nur von Lipton den Sparkley. Ich trinke jetzt Zitrone, aber das ist unser Micro-Ice Tea, das ist der Beste. Ja, das, definitiv. Ja, das weiß man nur, wenn man den mal gehabt hat. Ne?